二手的马桶抽刺 meine beste Maschine。我的最好的机器 我估计基本上里面的东西都是买二手的除了去二手市场买二手的东西还有各种的网站可以买二手的 他很喜欢当面买卖。实不相瞒，如果我想买一个东西，第一步我去网上看一看有没有二手的，要多少钱。Weißt du, für mich ist es einfach schön, wenn wir am Samstag früher waren da immer die die Flohmärkte. Wenn wir losfahren, wir sind unter Leuten, wir sprechen mit den, wir unterhalten uns über Dinge für was sind die. Man kann da angucken. Uh, man bekommt neue Ideen und uh, ja, der Tag ist einfach wie ein Ausflug. Ich finde es schön und es ist lustig, Dinge zu finden. Und oft sagt man, guck mal, das haben wir früher auch zu Hause gehabt. Und die Leute verkaufen das. Hallo, ah, wir der wir Den Schrank könnten wir doch verkaufen, oder? Oh, du, du, du. stimmt. 这是一家的柜子把它搬到外面<笑> 排排著。zu hölle kauft 14 hochdruckkochtöpfe. 看吧 diese Dichtung neu kostet 22 Euro oder 23 Euro. Und ich krieg den ganzen Topf für 10. Den ganzen Topf für 10. Für 10. 10. 10. Wir können die Dichtung rausholen und die Töpfe verkaufen. Das ist meine Reservedichtung. So, das, das habe ich auch gebraucht bekommen. Ah, okay. Was ist das? Das ist eine Mangelmaschine und damit bügele ich immer wieder mal unsere, unsere Bettwäsche. Ich muss dazu sagen, ich habe das natürlich nicht gelernt. Ich hoffe, dass ich das richtig mache und mir nicht eine geprüfte Büglerin zuguckt. Ey, die kostet im Internet über 1000 Euro. Was hast du dafür bezahlt? Die habe ich geschenkt bekommen. Hä? Echt jetzt? 哇,媽。他跑跑。拜天,不得了。Papa, oh 20的东西真的可以... oh. hey, wie viel äh, schaffst du in eine Stunde? Vielleicht 4, vielleicht auch 5, ich weiß nicht. Ganz noch nicht gestoppt. 5 Stück mal 5 Euro mal 8 Stunden gibt 200. 這200哦,哈,不得了。哦哈不得了 Dampfreiniger? Ja. Handdampfreiniger. ja. Und ich habe äh, gesagt, funktioniert der auch? Und dann haben die gesagt, ja, äh, funktioniert. Und ob ich den umtauschen kann, haben sie gesagt, nein, und dann... Was hast du für den gezahlt? 9,90 Euro. Aber das ist ein. ein du hast 9,90 Euro bezahlt? Ja. Ihr habt immer noch viele Sachen in Die Hälfte sind warm, ihr habt schon mal die Hälfte zu essen. Ihr habt die Hälfte in ist Hälfte. Diese Hälfte sind ganz schön. Wow! Die meisten Ich komme der Sander. Ja. Einwerfer vom. Rolf. Ein. rotierender. Äh, für Hochdruckreiniger. Die guten ein Bierzapf. Professioneller Bierzapfanlage für zu Hause. Aquarium äh, also. Eine Rarität. Juhu. 现在你们肯定想问 Toby 你卖 20 PayPal 我推薦你們 Wer zu Hölle kauft? Wer zur Hölle kauft 14 蒸汽壓力Hochtock? 我要死了。